Ich lese heimlich unter meiner Bettdecke Karl May. Auf der Titelseite wären ähm, flammende Plädoyers für Europa und ich würde Artikel 1 zitieren aus dem Grundgesetz Die Würde des Menschen ist unantastbar. Eine super Zeitung, leider lese ich sie nicht regelmäßig.